Für das Tauschwingen benötigt ihr zwei Taue, zwei Hocker und zwei Sprossenwände. Ihr nehmt die beiden Seilenden jeweils in eine Hand. Stellt euch schulterbreit auf und geht leicht in die Knie. Den Oberkörper nehmt ihr leicht nach vorn. Für 20 Sekunden schwingt ihr die Seilenden parallel zueinander langsam auf und ab. Achtet auf große Bewegungen, die langsam durchgeführt werden können. Für die leichtere Variante können die Bewegungen kleiner und ebenfalls langsam 20 Sekunden durchgeführt werden. Bei der schwierigeren Variante sollen die Bewegungen schnellst und größtmöglich für 20 Sekunden durchgeführt werden.